Insgesamt äh, noch große Brocken. Trotzdem äh, glaube ich, dass es äh, gelingen kann. Die Bereitschaft spüre ich äh, bei allem. Es muss sich jetzt äh, jeder noch äh, ein Stück äh, bewegen. Und vor allem glaube ich, dass es jetzt an diesem Wochenende die Sondierungen beendet werden müssen. Wir sind jetzt vier Wochen miteinander unterwegs in den Sondierungen. Es muss an diesem Wochenende jetzt dann auch zu einem Ergebnis kommen. Trotz der schwierigen Gespräche bin ich optimistisch, dass dies gelingen kann.